Jo, was geht? Und willkommen zu weiteren Video auf meinem Kanal ohne Freunde, wie angekündigt. Es wird ein neues Projekt auf meinem Kanal starten, und zwar Minecraft. Ich habe ja gesagt, ich habe versucht, ähm... Wie heißt es nochmal? Ich habe versucht, äh, Meine Mini-Paluten-Map zu konvertieren, aber das geht leider nicht. Ja, scheiße. Aber, wir fangen jetzt mit unserem neuen Minecraft-Projekt an. Ich habe keinen Plan, wie lange es geht. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall erstmal den Shader deaktivieren. Denn, ich will nicht nach Koordinaten gucken, aber... Leute, meine FPS... Einfach, maschallah mit Shader. 15 FPS. Blockt euch nicht, blockt mir nee, nicht. Von dem her... Können wir von mir aus auch interner Shader nehmen? Aber nein, mache ich auch nicht. Ich mache komplett aus. Ja, falls ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, ich werde mehr, Video äh, mehr Zeit in die Videos reinstecken, mehr hochladen und auch aktiver. Ja. das war eigentlich das Special-Video, das letzte Video. Und das letzte Video hat ist gerade in der Premiere. Zwei Zuschauer habe ich gerade. Ich hole mir auf jeden Fall hier jetzt ein bisschen holz kurz und mache mir einen Crafting Table dazu. So. Können wir uns eigentlich auch direkt mit Pickaxe machen. Das soll irgendwie. Es soll kein so ein Projekt sein, ja, schnell durchhassen oder so. Sondern einfach Minecraft spielen und den Enderdrachen besiegen und dann schauen, was wir noch machen können. Nun, auch wenn du ein Leben hast. Ich brauche dein Fleisch, weil ich mir gleich was zu essen machen muss. Let's go. Boah, Tiger sind hier viele. Ja. Ich bin zu dumm, das Huhn zu killen. Ich bin über das Huhn drüber gesprungen Und das ist übrigens mein Minecraft-Skin. Es wird übrigens, punkto Minecraft, demnächst auch noch was Neues starten. Wahrscheinlich im nächsten Video, also übermorgen. Ich werde jetzt nämlich alle zwei Tage ein Video hochladen. Manchmal auch zwei. Kommt drauf an. Den Seed werde ich euch auch am Ende des Projektes geben. Map-Download leider nicht, weil ich nicht richtig weiß, wie man das macht. Br. Hunde bis tot. Und ja. Ihr könnt uns selber auf der map Und ja. So. Ja. Okay Leute ich geh mal kurz um die Erde und hol mir ein wenig Stein Kohle let's go auch wenn es dumm ist mit einer Pickaxe Erde abzubauen zu sein Oh, die Packaxe ist so schlecht. Ich. Ach, Digga. In Minecraft hakt dieses Mausprogramm irgendwie, keine Ahnung, ist nicht so richtig in Minecraft kompatibel, aber ich kann das noch machen. Wenn ich X drücke, ja! Kleine Timelapse, bis ich etwas Stein habe und hier die ganze Kohle abgebaut habe. Ich okay. Kurzer Timelapse-Stop. Erstens, meine Pickaxe ist gleich schon vorbei. Zweitens, mir fällt ein, ich kann doch Fackeln machen. Dann seht ihr auch ein wenig. Ja, Timelapse, weiter. <musik> you. Yeah. Danke. So Leute, Timelapse Ende. Ich habe jetzt circa fünf, äh, circa 6 bis 7 äh, Minuten habe ich jetzt hier Kohle abgebaut. Und Digga! Hier ist immer noch was. Also, ich denke für die nächsten Folgen haben wir erstmal genug Kohle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und endlich bin ich durch. Gut, ich nehme jetzt noch ein bisschen Stein mit. Bam, bam, bam, bam. Und meine Pickaxe ist auch schon wieder fast kaputt. Ich wurde jetzt noch so lang rum, das seht ihr in der Timelapse, jetzt noch mal eine kurze Timelapse. Äh, wie ich die Pickaxe kaputt mache. Denn ja. So wichtig ist sie dann auch wieder nicht. Beziehungsweise ich mache sie doch nicht mehr kaputt. Äh, ich habe jetzt fast zwei Stacks Kohle gemacht. Weil ich circa 6 Minuten lang wo das gleiche gemacht habe. Easy, Digga. Was heißt easy? Einfach geil, Papa. So, Leute, ich habe jetzt gerade noch mal eine kurze Zeit gemacht, wie ich mein Inventory sortiert habe. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein bisschen Holz. Zum Glück haben wir sogar hier noch das geile Holz. Das Holz feiere ich voll Minecraft. Und ja. ich fahre mir jetzt noch circa drei Stacks. Und dann gehen wir auf die Suche nach irgendeinem Dorf oder so. Oder was mit krassem oder ich werde die Folge erinnern. Ja. Das kann auch sein.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 Hear the sound Can't stop us now We're not backing down on what we're doing Things about to change, it's evolution Leute ein Herz! Digga! Ich hab jetzt kurz die Time lips geendet aber... Beendet aber... Junge was kommt da auf einmal ein Creeper? Durch so eine Lage. Hier ein Hier unten? Ich habe gerade irgendwie schon diesen bisschen Schiss. <lacht> wir gehen hier mal ein bisschen runter. Hm, ja. Beziehungsweise, wie viel Holz haben wir? Das alles machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Wir gehen auf jeden Fall jetzt kurz hier wieder hin. Und den Block hin und ich würde sagen ich bin hier ganz eng eingesperrt, wartet können wir gucken dass wir, dass wir eins größer machen so vielleicht auch noch da größer so Auch wenn einige, das ist mir jetzt eigentlich scheißegal, ja, in die Kommentare schreiben. Du hast eine Hausausgabe, du bist ein Loop. Interessiert mich nicht scheiß. Dann schreib mir das halt in die Kommentare, wenn du das denkst. Aber, ja. Ist ja zur Sicherheit. So, da eine Fackel. Und... Ja Freunde, das soll es mit dem ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. lasst uns den nächsten Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Robbett503. Tschüss. Wartet. For days, robbing niggas trying to call me some jays Mama said ain't nothing good in these streets. Book smart, I was always unique. Then I wound up getting caught in some beef. 13 when I got us the lease. First gun kept it under my seats. First pack kept it under my beef. They ain't think that I would better my life. They ain't think that I would get this shit right. that untrapping, I ain't into the job.